Wir sehen mittlerweile, dass Antifeminismus in einer sogenannten Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ganz breite Diskurse zum Antifeminismus, wo es längst nicht mehr darum geht, dass nur ein kleiner rechter Rand der Gesellschaft sich antifeministisch betätigt, sondern ganz selbstverständlich auch in den Feuilletons oder in Talkshows darüber geredet wird, ob es jetzt nicht zu viel ist, ob man das jetzt auch noch machen muss. Und wir sehen auch, dass es immer wieder in neuen Gewändern daherkommt. Das, was vor einigen Jahren noch die Political Correctness war, das ist heute die Vogue-Bewegung oder die Cancel Culture, wo es aber im Kern eigentlich um dasselbe geht. Man will sich gegen Emanzipationsbestrebungen stellen, man will das Rad der Zeit zurückdrehen und man tritt ein für eine autoritärere und hierarchischere Ordnung, vor allem eine Geschlechterordnung der Gesellschaft.